Ja, mein Name ist Martin Ebner. Ich leite an der Technischen Universität Graz die Organisationseinheit Lehr- und Lehrtechnologie und bin gleichzeitig also durch meine Habilitation auch Senior Researcher am Institute for Interactive Systems and Data Science. Und äh, beschäftige mich dort ähm, eigentlich rund um die Uhr mit technologiegeschützten Lehren und Lernen, mit einem Fokus auf Schulen und Hochschulen. Und das umfasst also Themen wie zum Beispiel also E-Learning, Mobile Learning. Dann natürlich das Thema der freien Bildungsressourcen oder auf Englisch Open Education Resources, Social Media. Wir beschäftigen uns auch sehr, und sehr stark mit Learning Analytics, mit der Idee, also wie können wir durch Daten Lernen und Lernen auch tatsächlich unterstützen. Und in all diesen Fragen gibt es verschiedenste Forschungsarbeiten und ich glaube, wir haben einen relativ guten Überblick, also wo also die technologischen Möglichkeiten uns vielleicht derzeit stehen und wo sie uns auch hinführen werden mit diesem speziellen Fokus auf die Bildung.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 mit dem Rücken zum Auditorium stellen, sondern ich kann sowohl die Zuhörer und Zuhörerinnen direkt, also mit ihnen direkt interagieren oder auch jener, die hinter der Kamera zuschauen. Und ähm, so kann man sich das sehr einfach vorstellen und jetzt habe ich nicht den Vorteil, dass ich ganz genauso wie auf der Tafel arbeiten kann, ich äh, zeichne jetzt einfach einmal eine Brücke, Sie sehen hier so also ein Tragwerk und ähm, zeichne also hier dann den Bogen dazu, wenn es eine Bogenbrücke wäre, die also ebenfalls zwei Auflager hat, hier links und hier rechts, und äh, die werden jetzt einfach mit einem Auto oder mit welchem Gefährt auch immer belastet. Das wird also dargestellt durch eine Kraft. Man sieht also, man kann also sehr einzeln ohne große Probleme, da jetzt natürlich also auch einfach die Farben wechseln. Und daraus ergeben sich dann verschiedene Auflagekräfte, so wie das heißen, die wirken also dann äh, dieser Einwirkung entgegen. Und so würde wahrscheinlich also ein Professor, eine Professorin äh, im Bereich also der Mechanik, der Statik und so weiter, den Studierenden das so erklären. Ja, jetzt geht's aber weiter. Das ist also nicht so, dass man sagt, ja, also okay, jetzt hat man die Tafel einmal ersetzt, naja, jetzt kann man das noch viel realer und viel mehr in den Kontext bringen. Und zwar kann ich ja jetzt auch hergehen und natürlich ein Bild einer Bogenbrücke verwenden. Ich schalte also hier auf die nächste Seite, wie Sie sehen, und da habe ich so ein Bild vorbereitet. Jetzt habe ich ein reales Bild und ich kann den Studierenden anhand dieses realen Bildes jetzt erklären, wie die Kräfte dort wirken. Eigentlich das gleiche Prinzip, aber das Ganze wird viel anschaulicher, weil ich kann natürlich jetzt auch hergehen und hier in dieses Bild sagen, ja, da kommt jetzt in dem Fall ist es eine Eisenbahnbrücke, die Eisenbahn drüber, die Eisenbahn steht genau in der Mitte. Dadurch kommt es also zur Ableitung dieser Kräfte, die also über den Bogen abgetragen werden, wie man hier sehr schön sehen könnte. Und da unten gibt es dann auch dementsprechend wieder diese Auflagerreaktionen. Ja, und wenn man also im, im, im Lernen und Lernen also sich das einmal anschaut, dann kann man also heute viel realistischer unterrichten. Das sind Dinge, die hätten wir vor vielen Jahren mit großen Mühen über Oberheldfolien und Sonstiges uns in Vorbereitung machen können. Heute ist das fließend.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 Das heißt nicht, dass die Verarbeitungstiefe im Wesentlichen unbedingt besser wird, aber was besser wird, ist, dass wir durch die Visualisierung vielleicht das Ganze wesentlich verständlicher und einfacher erklären können. Ja, aber das, was ich also hier jetzt noch zu erklären habe, ist, man hat ja eigentlich jetzt ein Video und ein statisches Bild. Und ähm, natürlich ist es jetzt ähm, einfach zu sagen, naja, warum kann sich denn das Bild im Hintergrund nicht bewegen? und damit werden wir in der Welt von Experimenten, das heißt, ich transferiere sie jetzt ganz einfach da in ein Experiment, Sie können sich das anschauen und haben natürlich jetzt einen riesigen Vorteil, wenn Sie das Experiment live sehen würden, dann haben Sie es einmal gesehen und es ist vorbei, jetzt haben Sie die Aufzeichnung, Sie können vielleicht hinschauen und sagen, Ah, diesen Teil hier möchte ich mir nochmal anschauen und diesen Teil hier, wir können zurückscrollen, scrollen, noch einmal hinschauen, vielleicht genauere Beobachtungen als zuvor durchzuführen, das heißt, wir entkoppeln jetzt eigentlich, die Zeit und sagen, okay, mit dieser Möglichkeit, also hier also Film in Film zu arbeiten, kann ich jetzt also auch hergehen und tatsächlich auch das Lerntempo selbst wählen und ähm, so lange darüber nachdenken und in verschiedenen äh, Dingen mir dabei anschauen. Ja. Und das ist also der Vorteil jetzt, also wenn man sagt, jetzt habe ich also nicht nur den Ort visualisiert mit statischem Bild, sondern jetzt gibt es auch im Hintergrund die Möglichkeit, das Ganze ähm, auch noch ähm, mit einem Film zu hinterlegen, so das Ganze noch einmal also noch besser visualisiert wird. Ja. ja, aber dieses schöne Experiment im Hintergrund hat jetzt noch einen großen Nachteil. Es ist eigentlich ähm, zweidimensional und ähm, Sie können eigentlich nur jene Perspektive einnehmen, die wir quasi bei der Aufzeichnung der Kamera mal eingenommen hat. Er kann Ihnen vielleicht noch zwei Kameras bieten, dann haben Sie zwei verschiedene Perspektiven. Aber jetzt kann man noch einen Schritt weitergehen und sagen, durch neue Technologien wie die 360-Grad-Kameras, kann ich ähm, auch die gesamte Raumsituation filmen. Das heißt, ich kann also dem Ganzen einen noch ähm, größeren Blickwinkel geben und vor allem eines entscheidenden Blickwinkels, nämlich, dass man also hergeht und selbst den Blickwinkel einnehmen kann als Lernender. Das heißt, also, man stellt es auf und sagt, das ist die Situation und man kann sich selbst aus verschiedenen Richtungen anschauen. Wo ist das spannend vielleicht genau bei dieser Form von Experimenten? Weil ähm, ich vielleicht verschiedene Beobachtungen aus vielen Perspektiven machen muss, weil das Experiment vielleicht wesentlich komplexer ist und das vom Raum her zu betrachten ist. Oder Sie wollen Raumsituationen sehen, wo verschiedene Personen verschiedenartig mit Mimik und Gestik ähm, das Ganze, äh, die Situation auch bereichern. Also, was jetzt passiert, ist, dass man eigentlich äh,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 Nur der wesentliche Unterschied ist, jetzt ist die Lernsituation komplett virtualisiert. Also ich habe versucht in diesem Video darzustellen, wie man immer mehr mit Hilfe von Technologien in den Raum eindringen kann und ich bin der festen Überzeugung auch wird. Das heißt, wir werden in kurz oder lang mit Hilfe dieser Technologien auch gänzlich neue Möglichkeiten erreichen. Das heißt nicht grundsätzlich, dass deswegen ein Lernvideo an sich das Lernen besser machen wird, sondern es geht auch hier um auch zum Schluss immer wieder um die Lehrperson. Das heißt jene Person, die also das Setting schafft, das Lernarrangement macht und eine didaktische Vorbereitung, so dass wir den Weg quasi durch den Wald für unsere Studierenden finden können. Also diese Dinge werden uns tatsächlich sehr nützlich sein und sehr viele Dinge möglich machen, die wir vor vielen Jahren nicht machen konnten, aber letztendlich bleibt es doch ein großes Lernarrangement im Zentrum der Lehrenden und der Lernenden. Ja, ich sehe also tatsächlich auch Gefahren bei diesen Entwicklungen. Ich sehe, dass die Welt also natürlich immer effizienter, ökonomischer wird und vor allem auch immer das Sprichwort gilt was automatisierbar ist, wird automatisiert werden. Und an das glaube ich langfristig tatsächlich. Das heißt also, wir werden heute durch Prozesse, die vielleicht gebildet immer wieder das Gleiche sind, also durch die künstliche Intelligenzunterstützung und so weiter, tatsächlich auch beginnen werden müssen, im Lehr-Lernbereich in die Richtung zu arbeiten. Das heißt, dass man vielleicht in Zukunft als Lernender gar nicht mehr weiß, ob man mit einem künstlichen, intelligenten Roboter oder sonstiges im Hintergrund spricht, der auf einer Webseite die Antworten gibt und den Lernenden durch seine Lernstoffe navigiert, oder ob das tatsächlich ein Mensch dahinter ist. Ich gehe auch davon aus, dass Prozesse, die immer wieder Gebetsmühlenartig mühlenartig vorgetragen wird, man sehr schnell versuchen wird, zu automatisieren und natürlich auch so auszuholen und anzubieten, weil, wie ich vielleicht auch gezeigt habe, ein Video vielleicht tatsächlich in gewissen Bereichen tatsächlich besser wirkt, als wie wenn ich das als Professor noch versuche, hier irgendwie auf einem Tisch darzustellen. Allerdings, wo ich also Ganz klar sehe, es wird immer komplexer werden. Natürlich, wenn wir immer mehr Dinge für uns klarer, anschaulicher und besser werden, wird der Mensch immer mehr in Richtung kreativere Lösungen gehen, komplexere Lösungen. Und das ist es eigentlich, dorthin müssen wir auch in Zukunft mit unserer Bildung marschieren. Und dazu sollen also auch diese Hilfsmittel, die technischen Hilfsmittel dienen, um also das zu ermöglichen und vielleicht also Dinge, die vorher unmöglich waren darzustellen, jetzt auf einfache Weise zu erklären. Ja, wie die Zukunft der Lehre ausschaut. Also, das ist eigentlich ganz einfach. Also, wir Lehrende werden wahrscheinlich mehr oder weniger zu halben Schauspieler und Schauspielerinnen. Wir inszenieren Lehr-Lehr-Situationen wie diese hier, schaffen Erlebnisse, motivieren und machen die Bildung einfach zugänglich und haben Freude und Spaß an dem, was wir also da hier alles entwickeln dürfen.